Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Be for We So, da ich tatsächlich nicht weiß, welche Folge das ist, es äh, könnte sie eine dritte oder vierte Folge sein, bin ich ganz sicher, ich sollte vielleicht auf Fortfahren drücken. Nice. So, wo dran fehlt es hier? Bürger. Das Problem ist bekannt fehlt an bürgern in der bibel fehlt an bürgern okay das in eine bibel anscheinend an bürgern fehlt dann denke ich mal 5 von 18 ja, hier Hm. Dann muss ich wohl... Was muss ich denn wohl machen? Denke ich, ich muss Häuser. Dann baue ich doch mal... Wohnhäuser. Um den Platz effektiv zu nutzen. Ich brauche ja nicht nur Wohn ich brauche ja nicht nur Leute, die irgendwo wohnen. Ich brauche auch Schulen. Und damit ich den Platz wirklich effektiv nutzen. brauche ich dort jetzt einen Springboard. Ich möchte meinen Platz natürlich so effektiv wie möglich nutzen. So. so effektiv wie möglich nutzen ist immer das Beste, was man kann. So. Wer immer hier wohnt hat. Moment, mal, ich habe eine Idee. Idee war es. Oh, war es. Ist ja meine Idee. Meine Idee. Ganz wichtig. Ähm, hier eine Eisenlinie zu klatschen. Eine Eisenlinie. So, was machen wir denn? Schon 23.46 Uhr, wo ich das Video aufnehme. Alles klar. Ich mein es Büropoliert, Es scheint alles gut zu sein. Es scheint alles gut zu sein. Dann... Inseln Insel haben wir denn? Zwei. Lass uns doch mal... Bauen. Hauptinsel ja die werft wir brauchen ein kolonieschiff warum nicht ich hier noch eine andere insel ich möchte noch eine dritte insel schließlich eine Insel, wo ich Treibstoff herbekomme. Wo ich Treibstoff herbekomme und ja. Deswegen muss ich gleich da weiter. Weg Jetzt baue ich Häuser. So. Ich baue noch mehr Häuser. Und Straßen. Förderwege. Förderwege. So, ja. Eine Küche. Die kommt nach hier hin. Smoothie Maker. Ja, nach hier hin kommt. Was bist du? Ah, ein Marktplatz. Den stelle ich nach hier. Sehr so, ja, noch ein Weg. nach hier gehen. So. Da. Aufzug. Einfach nur. Müsste um alles ein bisschen zu entlassen. Auch ein Gemüse. Dann müssen wir Gemüse ein lassen. Aber erstmal ist die Erkundung wichtiger. So. Mal sehen, werden wir auf hilfreiches dann stoßen oder nicht. Sie den. Ja, die ist eher unfruchtbar. Aber trotzdem, sie bringt uns eine Menge Geld. Das ist Geld der äh, Erfahrung. sie scheinen sehr sehr schwer in Start haben sehen was sie jetzt machen können die brauchen auf jeden fall was zu essen das steht fest dann brauchen die ganz ganz sicher mir fällt was ab? wenn das spiel durchspielen weil wir kein Öl haben ach doch hier ist Öl heilig hier ist Öl so. mal sehen Und definitiv noch eine straße die hier lang geht so schön dass jetzt hier eine straße lang geht Sind wir jetzt so weit dass ich persönlich sagen würde also nicht dass wir Schluss machen aber wir müssen mal schauen dass wir vielleicht eine höchster entfernt entfernung ankommen Aber es geht immer alles vor Bediensteten. Und Förster. Förster. Auch kein Förster. Ich sehe gerade, werde ich auch ein Fest können. Also ihr hört zu frühestens Musik hergestellt. Dann würde ich auf jeden Fall. Da ist sie heute sicher ist. Also, sehr sicher. Eventuell ein Lagerhausbau. Dafür fehlt mir es Hier Lagerhaus hin. Hier. Hier. Und hier. Hier kommt's. Dann ein normales Haus hin. Übrigens ist es jetzt nicht perfekt. Ne? Ist jetzt keine perfekte Sache. Also ah, die war auf dem Wasser. Dann können die gerne einen Brunnen bekommen? Hier vielleicht nicht der. Sondern... Die bekommen eben einen Brunnen. Die Straße. anstelle gibt es keine rote technik mehr auf dieser insel nehmen sie sozusagen noch in bedeutung wir könnten ein theoretisch eine theoretische Holzfäder nation dass diese insel machen unser gesamtes holz aus der region beziehen das holz für die insel hier unten die insel 3 wissen Das ist ein anderes Werkzeug. Das ist ein Werkzeug. Das ist kann ich einrichten. Das ist irgendwie gewacht. Wie können wir das so schön mit dem Wort spielt ja. Das ist jetzt aber auch egal. Kiste, die ich noch nicht entdeckt habe. Was ist das? Sieben Glas. Bekommen. Neun Steine. Neun Steine. forschung was hier... Die So, wie geht's da hier hin? Sorry für diese lange Redepause. Transportverwalten. Wir fügen hinzu. Insel 3 Hafen 1. Das ist korrekt. Das ist alles vorhanden. Werkzeug. Endlich. Die reservierte Menge da ist Okay. Nee, Das ist die App. Na schon. Wäre schön, wenn mein PC nicht mehr so zeigen würde. Vielleicht kurz die Uhrzeit nachgeschaut. 0 Uhr 7. Cool. Das ist eine gute Zeit. Hm. Äh, ja, weg damit. Ich Kann ich vielleicht auch Bürger hinzufügen? Obwohl also, ich baue jetzt eine Schule. Ich baue jetzt einfach eine Schule und mehr eine Häuser. Einen Weg. Hier hin. Ich hau hier einen Haufen Felder rein. da oben hin kommt überall ende kommen auf zu gehen und äh, ja die schule läuft gut es gibt mir bürger bürger die anzahl steigt ständig also ständig die anzahl steigt Ja, okay. So. Und hier bekommt dann das ist was zugewiesen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das in nicht zu so gut laufen Stadt wird, aber die sieht wunderschön aus. Es fehlt nur noch einen Brunnen. Hm. Okay, dann kein also Brunnen. Sinn. Dann baue ich den Boden halt da so so jetzt kommt eine Brücke Ideal. Einfach ideal. So gut. Das ist gut. Stellen, ne? Steinmine. Okay, dann weiß ich hier noch. Äh, prozier das Produzieren wird damit stattfinden. Zu sehen, jetzt sowieso sämtliches Fabriktechnisches stattfinden. I see. Yeah. I'm gonna see get up So, mal sehen, wie viel wir mh, zum Gemüse anbauen Das wird hier noch eine Schule gebaut. Hier stehen Häuser. Steht ganz einfach. Ist nicht so toll, ich weiß, dass das jetzt hier entsteht. Ist ein Eisenwerk. Neben der Eisenschmiede, der Werkzeugschmiede, dann wieder was Besseres: die Reinigungsstation. Dann haben wir hier ein Stahlwerk. Glas, ähm so. So. Eine Glashütte. Der Strom saug ich auch noch. So, dann ist jetzt Strom besorgt. Ja, bei dir sind keine Ressourcen. Das ist mir nicht egal. Es geht nicht anders. Okay. Ich weiß bloß noch Glas. Mehr Sand. Der Sand wirst du bekommen. Jetzt wird's. immer schon so weit weg wie möglich von die sachen okay hier zum beispiel werde ich schon wieder essen tanzen Ups, aber in diesem Sinne, dieses ist sehr geeignet. Ich sehe gerade, ich nutze ein Eisen, also eine Möglichkeit Eisen zu gewinnen nicht. Ich nutze nutzt genauso nicht eine weitere Möglichkeit, Stein zu gewinnen. 28 mal 28 gesagt. Dann baue ich doch noch mal. jetzt ein Ölfördernagel. Genau so wie hier. da habe ich auch sind die zwei auch im e Ö-Gebiete welche emo Ö-Gebiete nicht so aus. Okay, okay. Das, Lager das Lager ist angeblich voll. So. Wir müssen tatsächlich noch eine zweite Lagerstätte bauen. die neuen Ressourcen. Hm. Da ich Platz sparen möchte, ist das eine gute Angelegenheit. Wort ist is Dann brauche ich noch ein paar normale. Ich will viel Höhen Platz schaffen muss. Muss ich das so machen? Stahl hier rein. Es kommt da rein. Eisen. Ich will Platz Was? ist kommt mit hier rein. ça Dann kümmere ich mich jetzt zum Wasser. Gut. Ähm. Ich weiß, ich habe oft nicht gerade viel gesprochen. Nicht daran, dass ich mich gerne konzentriere bei solchen Spielen. Ähm. Und ich kann einfach nicht so in Redenslust bin. Aber ich dieses Video gemacht, Ich musste einfach das Video aufnehmen diese folge hat mir mehr spaß gemacht als alle anderen folgen und das soll ich mal schon was heißen noch ein bisschen läuft doch gut. Es läuft sogar sehr gut. Tja, das äh, würde sagen, dass wir noch ein bisschen, ein paar Minuten noch machen. sind. Einwohnermangel. Einwohnermangel. Ja. ja Einwohnermangel ist Kaskus. Dann würde ich sagen, platziere ich jetzt mal hier gleich noch die letzten Felder. Jetzt äh, platziere ich noch die letzten Hütten und äh, die letzten Bauprojekte für diese Folge und damit. Ja, ich jetzt erstmal? Ich bin jetzt über den Straßen ja. Und damit jetzt auf Wiedersehen zur. Uh, Wiedersehen bis zur nächsten Folge von Before We Leave. Oder vielleicht sogar ein neues Projekt. Wer weiß. Naja. Ich sehe gerade hier ist ein. Egal. Äh. <lacht> <lacht> Naja, vielleicht sogar zu einem neuen Projekt. Wer weiß. Okay, jetzt zu fahren. Damit... Ciao. Haut rein. Äh, ja. <lacht> okay, ja, ähm... Ich weiß nicht, was Warte Nein, war? <lacht> scherz. Äh, die Folge endet noch nicht hier. War noch ein paar... Minuten. Ganz, ganz paar. die Uhr schon? Ja, ganz, ganz paar. Minuten. So. Okay, da kann ich das nicht dahin machen. Das ist nicht gefallen. So zu Insel 2. Denner hin. Transporte Stürmerin. Das war Gut hinzufügen. Ähm, Hafen 1 Insel 3. Ja. Früchte. Das menge ist definitiv den 20. Den ist unendlich, aber so. Ähm. Bekommen die noch geschickt? Was braucht nur noch für Küche. Nein, nein. Ähm. Ja. Stimmt. Was so, braucht ihr noch? Was ist denn für Küche? Gemüse Was hat ihr? Das Was wollte ihr verwalten? Die... Gemüse, ja Die drei hat ja keine Gemüse ich zwar aber hier. So. Dann. Ich in See Insel 3 und baue da Gemüse an. Hier ist es schrecklich. Gemüse. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Wenn ihr eine Ahnung habt das ist gerne in die Kommentare oder, zum Beispiel, oder was zum Beispiel das hier ist Könnt ihr mal versuchen... Kann man jetzt ganz schnell machen so. so jetzt ganz ganz schlimmer wird gebaut Spiel stoppen. so hier Ok ein Alkoholschiff umsatz gebaut ich hab Wasser. Ja, warum habe ich denn nicht dran gedacht, sie brauchen Wasser. So, dann kriegen sie jetzt Wasser. Sollte jetzt runtergehen. Eigentlich. So, anscheinend sind wir noch durstig. Da muss ich schauen, dass ich irgendwo überweg Ne? Ne? Nirgendwo. ja. So, wenn ich nicht sterbe. Ich habe eine Idee. Die ist eventuell dumm, aber funktioniert zu 100 Prozent. So zu man besser im Platz. Nutzen. Naja, ich würde sagen, das war's jetzt für die Folge. Das Like da, das ist ein Abo da. wollte ich auf die nächste Folge. Die voraussichtlich ich denke mal, Ende der Woche kommen sollte Wenn nicht ein neues Projekt da gestartet ist Dann... Verschied sich rein Ich Ja, ich auch mal ein bisschen Ich plane da etwas Ja, das ist alles was ich, ja, das ist alles, was ich dazu sage so, mit Habt noch einen schönen Tag Und Tschö Ah, also ihr seid noch da Naja Dann Sag es einfach nochmal Tschö Leute Noch einen schönen Tag Ja, das war's In einem Video Das war's von mir für heute.